Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute gibt es Hardware. Ich stelle euch die Oculus Quest Black Edition von Modicap vor und wer mein Umbau-Video noch nicht gesehen hat, da erkläre ich euch genau, wie man von der originalen Quest zur Black Edition kommt. Da wird erklärt, wie das Headstrap äh, demontiert wird, also das originale Headstrap und die Black Edition montiert wird. Es ist nicht schwer, man muss ein paar Sachen beachten und äh, ja... Zieht euch das Video einfach mal rein. Ich werde es in die Infobox packen und auch in die Beschreibung. Also klickt mal rein und äh, ja, Daumen hoch nicht vergessen. <lacht> ja, nach diesem Umbauvideo wurde ich gefragt, ob ich mal ein kleines Review-Video machen könnte. Und mache ich natürlich sehr gerne für euch. Zeit ist natürlich immer so ein schwieriger Faktor momentan bei mir. Aber ich habe mir jetzt die Zeit genommen und das Ding mal ein bisschen getestet. Testdauer war jetzt bei mir vier Stunden. Ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt noch keine 100 Stunden da drin verbracht, aber vier Stunden sollten erstmal reichen für so ein ja, kleines Review für euch, einen kleinen Ersteindruck, sage ich mal. Und äh, ich habe das Ding auch zwei Stunden am Stück getragen, um auch ein bisschen Langzeitdauer zu haben. Und ja, daraus möchte ich euch gerne meine Eindrücke schildern und äh, ja, meine kleinen Pros und Kontras. Und euch das Teil mal so ein bisschen äh, näher zeigen. Äh, auch die ganzen, ja, Verstellmöglichkeiten, die man hat. Und äh, ja, euch das halt ein bisschen näher bringen, sage ich mal. Später gehen wir dann auch nochmal auf den äh, Modicap-Shop zu. Und den KB-Tech-Shop. Ähm, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil sich da ein bisschen was verändert hat. Aber kommen wir erstmal zu diesem guten Stück hier. Ja, wie bei den ganzen Soundkits, die ich ja schon vorgestellt habe vom Modicap, sind auch hier wieder die Sennheiser an Bord, die HD25 und... Die Teile, die hauen so einen guten Sound raus, also ist echt Wahnsinn und ich möchte das echt nicht mehr, gar nicht mehr vermissen. Außer die Valve Index Kopfhörer, die gefallen mir noch genauso gut, also die sind natürlich auch super, aber die Teile für die ganzen Oculus Sachen sind die einfach perfekt und klar, sind nicht günstig, aber ich finde der Preis lohnt sich definitiv hier für, für guten Sound, braucht man immer ein bisschen, äh, ja, muss man immer ein paar Euros mehr ausgeben, sage ich mal. Und äh, ich, ich, ich würde sagen, das macht sich auch bezahlt. Ja, jetzt zeige ich euch mal das ganze Headset so rundherum nochmal. Also ähm, das Wichtigste auch nochmal zu erwähnen, man hat hier nicht mehr diese Verstellung, die man... Hier hoch und runter, also diese Neigung, die man ha hatte bei der originalen, beim originalen Headstrap, das hat man jetzt nicht mehr. Braucht man aber auch eigentlich gar nicht mehr. Also ich finde es, das, das passt auch so echt super. Man muss nur noch darauf achten, dass man nicht versucht, das Headset irgendein, in irgendeinen Weg äh, zu verbiegen. Dann könnte man hier echt was kaputt machen und äh, macht das besser nicht. So, ähm, ja, dann haben wir hier diese Verstellung vom Kopfhörer. Die kann man äh, je nach Kopfform ne, auch nochmal anpassen. Das ist echt super. Geht auch super leicht. Hier haben wir ein schönes, angenehmes Polster hier oben. Und äh, das mache, zeige ich euch gleich auch noch mal von, von nahem. Und ja, diesen Weg kann man jetzt hier nicht einstellen. Also man kann hier nicht jetzt hoch oder runter machen. Äh, das geht natürlich nicht. Wird aber auch äh, dadurch hier gewährleistet, dass man vom, vom Weg her hoch oder runter kommt. Je nachdem, ob es hier äh, strammer oder, oder lockerer gestellt wird. Zeige ich euch gleich, gleich aber auch noch mal äh, im, im, in der Aufnahme. Hier haben wir eine schöne, super flexible Verstellung. Hier drückt man einfach auf diesen Verschluss hier, auf diesen Drehverschluss. Und ja, dann kann man das Ganze super bequem festmachen oder wieder lockern. Und äh, ja, es ist so eine kleine Sperre drin. Wenn, wenn man nicht reindrückt, so eine Kindersicherung, kann man das auch nicht bewegen. Ist auch echt gut. Und man kriegt das Headset echt super bequem aufgesetzt, sogar mit großer Brille. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Aufziehen. Und festdrehen, noch mal kurz so ein bisschen die Kopfhörer anpassen. Ich finde es jetzt schon perfekt und ja, schon kann man loslegen. Genau andersrum kann man super wieder locker ausziehen. Und ich fand es mit dem originalen Headstripe nicht so einfach. Habe ich ein bisschen mehr gefummelt und äh, ja, auf jeden Fall ein großer Pluspunkt meiner Meinung nach. Gefällt mir, dass auch äh, Brillenträger da jetzt äh, kein Problem mit haben. Ja, gehen wir mal kurz aufs, aufs Polster ein und auf die obere Verstellung. Also, Polster ist echt angenehm, hat einfach einen Klettverschluss hier. Und ja, ist meiner Meinung nach auch dick genug, polstert schön. Sogar auf Glatzen, ja, wie ihr seht. Es <lacht> ist sehr angenehm zu tragen. Und hier habt ihr die Verstellung für oben. Also man hat hier diesen, diese, diesen Knopf ja, den kennt man glaube ich von, von so Basecaps. Ne? da hat man ja auch so einen Verschluss und ja, da kann man dann die Kopfform anpassen. Ich brauchte jetzt ungefähr, ich glaube, der dritte Versuch passte perfekt und äh, ja, schon konnte man loslegen. Also da muss man ein bisschen mit rumspielen. Ein bisschen negativ ist natürlich, wenn man jetzt mit Leuten, irgendwie mit mehreren Leuten spielt und äh, da sich abwechselt bei irgendwelchen Sportspielen oder sonst was, ähm, wenn man dann Leute dabei hat, die komplett von der Norm abweichen und äh, die dann immer hier ran müssen, könnte ein bisschen blöd sein, aber gut. Ähm ich denke, dass man hier nicht so oft ran muss. Also für die meisten Köpfe sollte das äh, reichen, denke ich mal. Dafür ist diese äh, Verstellung flexibel genug und ja, sollte eigentlich passen. So, kommen wir zum, zum anderen. Ja, nicht ganz so tollen, äh, ich hoffe ich kann euch zeigen, genau, hier haben wir die, die Halterung, die hinten hier am Hinterkopf liegt und äh, die ist aus Kunststoff gemacht. Hier wäre natürlich ein Polster echt nett, man kann sich natürlich da selber ein Polster dran machen. Bei mir hat es ungefähr nach ja. anderthalb Stunden angefangen, so leicht zu drücken, dass ja. Ein bisschen unangenehm wurde. Ich konnte noch spielen, aber äh, hätte angenehmer sein können. Hatte ich damals aber auch bei der ersten Rift, also bei der CV1, das irgendwann dann äh, hier hinten echt nervte und drückte. Also, ähm, ja, gibt wahrscheinlich Leute, die da ein bisschen empfindlicher sind. Manche Leute sind wahrscheinlich nicht empfindlich. Und ja, das dazu. Aber hier kann man sich mit Sicherheit irgendwas machen. Vielleicht äh, bietet äh, Modicap da auch nochmal irgendwas für an oder wird nochmal äh, was verbessert. Auf jeden Fall liegt es gut an, es hält gut, man kann es man gut festziehen und das ist auch das Wichtige. Und äh, es ist nicht direkt störend, nur nach langer Tagedauer wäre es echt äh, nett, wenn ungefähr hier, hier so ein Polster wäre. Ne? Das ist echt super, super bequem und klar, äh, wenn man jetzt hinten schwitzt oder so, ist es natürlich nicht mehr so angenehm, aber äh, ja, wenn man es abnehmen kann, kann man es auch waschen. und Ja. Das erstmal dazu, dann zum nächsten positiven Aspekt, den ich super finde, die äh, Quest ist mit originalen Headstrap super, super frontlastig, also die, die zieht fast hinten runter und ja, das Problem hatte ich jetzt echt gar nicht mehr und äh, es ist super ausbalanciert, dass es mehr hinten und, und oben hält und äh, das ist echt perfekt für ein VR-Headset meiner Meinung nach, also so, so muss jedes Headstrap sein, dass das Hauptgewicht ja, gut abgefangen wird und nicht irgendwie hier runterdrückt. Und äh, ja, das fand ich beim Originalen echt ne mega nervig und ja, gut. Das ist natürlich nicht so doll. So, jetzt äh, kann man natürlich sagen, wenn man die Quest oft zum Fernsehgucken nutzt, Netflix, Big Screen, sonst was... Ich habe mich mit dem originalen äh, Kopfband sehr gerne einfach hinten an irgendeinen Kissen angelehnt und äh, ja, das ist jetzt ein bisschen störend durch diesen Mechanismus, ja. Ähm, das originale Heads, äh, Headstrap ist ja natürlich einfach nur offen und äh, da ist keine Verstellung, nichts, das stört nichts und ja, wer die Quest oft dafür nutzt, ja, muss natürlich dann in den sauren Apfel beißen und äh, ja, muss dann, ja, ein Tod muss man sterben, ne, zum Zocken optimal. Also äh, viel, viel besser als das originale Headstrap, aber ähm, ja, man kann nicht alles haben, von daher äh, nur mal, das ist das, was mir halt aufgefallen ist. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es an meinem ähm, Kopf liegt, ich hatte es natürlich auch leicht mit dem originalen Headstrap, aber... Ähm, wenn ich das jetzt aufziehe und mich, wie zum Beispiel beim Boxen, beim Boxen ist es natürlich extrem, bei anderen Spielen nicht so, aber wenn ich schnell meinen Kopf hin und her bewege, ja, oder, oder so mache, dann hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, hin und her ähm, wandert, ja, so ein bisschen schlackert. Ähm, ich habe da mit dem Repo auch drüber äh, gesch geschrieben und äh, er hat das Problem nicht. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meiner schmalen Kopfform. Kann natürlich auch sein, dass ich da nicht der optimale, äh, ja, die optimale Testperson bin. Aber, äh, wie gesagt, ich habe es beim Originalen auch leicht gehabt, von daher, ähm, ja, eigentlich kein Problem. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, nicht, dass äh, jemand von euch nachher das gleiche Problem hat und, äh, ja, dann sagt, warum hat der äh, Sebastian das nicht erwähnt. Ähm, ich habe es jetzt erwähnt. <lacht> so, man kann diese äh, Kopfhörer auch demontieren, wenn man äh, die nicht haben möchte oder ne, was anderes hat oder die die Originalen nutzen können. Das sind auch, ich hoffe, ich kann es zeigen. Ähm, hier seht ihr so einen Kanal, der ist offen und daraus kommt auch der originale Sound, wenn man diese nicht nutzt. Und die kann man wirklich hier lösen. Hier sind Schrauben und dann kann man äh, dieses Teil hier lösen und ja, dann auch ohne Kopfhörer nutzen. Aber ähm, man sollte definitiv nicht auf diese Teile verzichten, <lacht> definitiv nicht. Ja, das erstmal zum, zum, kleinen, ja, zum kleinen Review, also ich finde es echt super, echt top und äh, es kostet momentan im Angebot, lasst mich nicht lügen, 205 Euro glaube ich, 209 Euro und wenn man überlegt, dass da die teuren äh, Sennheiser dabei sind, ist es nicht zu viel meiner Meinung nach für dieses, für dieses Kopfband, weil da äh, echt auch viel Arbeit drin steckt. Und äh, ja, natürlich auch Material, was verbaut wurde. Von daher meiner Meinung nach äh, vollkommen okay und auch gerechtfertigt der Preis. Der äh, Umbau ist äh, super einfach. Also, wenn ich den hinkriege, bekommt ihr das auch hin. <lacht> und äh, wenn ihr Probleme habt, schaut in mein Video rein. Ja, also wer, wer überhaupt nicht mit dem originalen äh, Headstrap klarkommt, den Sound hast von der, von der Quest und äh, das quest Soundkit noch nicht hat, der sollte sich definitiv dieses Teil mal anschauen. Ähm ich kann es ich daher nur empfehlen, wenn man äh, mit dem originalen Headstrap nicht zufrieden ist und wenn man sagt, boah, das ist so, so frontlastig das Ganze und stört echt und drückt mir auf der Nase oder sonst was. Also das ist perfekt umgesetzt und ausbalanciert meiner Meinung nach. Also äh, besser geht es kaum für die, für die Quest. Und äh, ich bin zufrieden damit. Aber immer im Kopf, Hinterkopf behalten, ich habe vier Stunden Testdauer jetzt, es ist wirklich nur ein kleines Review, aber ich wollte es jetzt für euch raushauen, damit ihr euch da auch so einen, ja, einen kleinen Eindruck verschaffen könnt darüber und äh, ja, das erstmal dazu und äh, ihr seht hier die ganze Zeit im Hintergrund noch, das Modicap für die äh, Oculus Go. Und äh, das könnt ihr auch noch äh, beziehen. Da kommen wir aber gleich noch mal zu im, im Shop. Und das hat eine ähnliche Vorstellung. Ist ja eigentlich mehr für äh, den, den ja, Arcade-Gebrauch, für Freizeitparks gedacht. Ne? Ähm, die die gibt es auch noch mal mit, mit Kinngurt äh, für Achterbahn, wenn es ins Looping geht und so weiter und so fort. Und das ist auch so so perfekt umgesetzt, dass man wirklich super schnell das ganze aufziehen kann, festziehen kann und das sitzt so fest und ja, eigentlich perfekt. Also wer wer eine Oculus Go hat und für ihn das noch interessant ist, schaut euch das definitiv auch mal an. Auch mega bequem und äh, ich hatte auch mit kein Problem. Sitzt Echt perfekt fest, also man kann es so schön festziehen, dass es überhaupt nirgendwo äh, schlackert oder sonst was, also auch top. Ja, das erstmal dazu und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die kbtec Seite an, oder? So, da sind wir schon auf der Seite von KBTech und ich wollte euch die Homepage noch mal ein bisschen vorstellen und ja, holen Sie das Beste aus Ihrer VR-Brille raus, also... Der Bernd von KVTech will immer das Optimalste rausholen und äh, die ganzen Headstraps verbessern und so weiter und so fort. Und ja, das macht er auch sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Und äh, ja, für VR Achterbahn, wie ich schon gesagt habe, im Museum, auf Wasserrutschen und so weiter und so fort. Und ja, Gaming-Bereich für uns Nerds. Und äh, ja, ihr seht noch nochmal ein paar Bilder von diesen ganzen Umbauten. Gehen wir mal weiter. Und äh, ja, aktuelles ist dieses Icaros Fitnessgerät und äh, da liegt man wirklich drauf und kann in VR ja, fliegen, tauchen und äh, man muss da wirklich, ja, man liegt da wirklich drin und äh, das muss ein richtig geiles Gefühl sein, also ich muss das auch noch testen, denn äh, ja, wann kann man schon mal wirklich in VR fliegen, zu Hause ist das echt äh, fast unmöglich, von daher perfekt. Ja, Testbericht zu unseren Soundkits. Also ich habe ja auch schon einige äh, Tests Videos gemacht und äh, ja, könnt ihr natürlich auch mal reinschauen. Und äh, ja, Sun Protect Linsen habe ich auch mal schon vorgestellt für, für die äh, Samsung Gear. Ja, gehen wir mal weiter. Und das ist der neue Shop, den ich euch eigentlich vorstellen wollte, denn früher war alles äh, unter eBay. Und äh, ja, jetzt gibt es auch einen Shop auf der Homepage. Und äh, ja, schauen wir uns mal direkt iCaros an. Das Teil ist natürlich nicht ganz so günstig, ja. Gibt es in zwei äh, Versionen, einmal in schwarz und einmal in weiß und kostet 1.990 Euro. Und äh, ja, gratis Lieferung. Und äh, ja, wer daran Interesse hat, ja, Modicap-Shop, schaut euch das mal an. Dann gibt es, ja, hier VR-Brillen zu kaufen, Modicaps, ja. Wie ich eben schon gesagt habe, Modicap Oculus Go, ja, könnt ihr hier beziehen. Und äh, wer, sag ich mal, Brillen selber umbauen lassen will, ihr habt schon die Brille und möchtet die umbauen lassen, dann äh, ja, könnt ihr den Bernd vom KBTEC anschreiben unter Kontakt und äh, ja, fragt einfach ob eure Brille umgebaut werden kann. Und äh, ja, dann äh, werdet ihr mit Sicherheit da auch eine Antwort erhalten. Und ja, hier ist auch die neue Black Edition. Wie ihr hier seht, momentaner Sonderpreis von 209 Euro. Und äh, wie eben schon erwähnt, wenn man die, den Preis von den HD25 da mit einbezieht, äh, ist es meiner Meinung nach nicht so viel. Und äh, ja... Ist natürlich immer eine Frage, ob ihr das Geld natürlich investieren wollt dafür oder nicht und wie zufrieden ihr mit dem originalen Teil seid. So, dann gibt es mal den Mr. Modicap Showroom und ja, da könnt ihr VR-Brillen testen, da könnt ihr den Icar Icaros testen und äh, ja, momentan natürlich nicht. Ja, jeder kennt die Corona-Situation und äh, momentan ist das leider äh, auch geschlossen, ja, auf unbestimmte Zeit leider. Ich hoffe, bald wird es wieder Lockerungen geben und äh, wir können wieder zum normalen ähm, ja, Ursprung zurück. Ja, da könnt ihr natürlich auch den Bernd besuchen. Und ja, der Sebastian von MRTV, mein Namensvetter, war schon da und hat auch äh, ja, den äh, Mr. Modicap Showroom besucht. Schaut euch das Video auch mal rein äh, an. Und dann könnt ihr auch mal den e in Action sehen, und äh, ja, hier sehen wir nochmal die Time-Tickets, die ihr hier äh, buchen könnt. Ja, und hier könnt ihr auch Wunschtermine äh, angeben. Also für wen das interessant ist und äh, da den Showroom besuchen möchte, schaut definitiv mal rein. Ja, dann gibt es die ganzen Soundkits für die Quest, für die Rift S, für die Go. Und äh, das könnt ihr alles hier bestellen. Ihr könnt auch äh, nur die Halter bestellen, ohne Kopfhörer. Und äh, ja, hier das Ganze nochmal für die Oculus Rift. Ja. So, und ja, wer noch Kontakt sucht, noch Fragen hat an den Bären von Kabitech, ja, ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Wenn ihr äh, Anfragen habt für, ja, ihr möchtet jetzt 100 Black Editions haben, dann äh, stellt die Anfrage oder ihr braucht irgendwelche Umbauten für eure Brillen. Stellt auch die Anfrage und ja, ihr werdet mit Sicherheit relativ schnell eine Anfrage oder Antwort erhalten. Ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Video anfangen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vermitteln von äh, ja, der Oculus Quest Black Edition. Und wenn ihr noch Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ich versuche immer, alles schnellstmöglich zu beantworten. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurer quest Vielleicht mit der Black Edition sogar. Und äh, ja, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.